also Mein Name ist Oliver Bayer, ich komme aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen, äh, mache ein Interview für die äh, Piratenpartei äh, NRW. Und äh, Sie sind Herr Hoffmann und... Äh, genau, ich bin Studiengangsleiter an der FH Technikum Wien, und leite den Masterstudiengang für Game Engineering und Simulation. Das heißt, Sie bilden sozusagen Fachkräfte für die Gaming-Branche aus. Genau. Wir bieten einen Masterstudiengang. Das bedeutet, es kommen bei uns Studierende herein, die bereits einen Bachelor in einem technischen Bereich abgeschlossen haben und können dann sich spezialisieren und weitermachen in dem Master Game Engineering und dort das, das Handwerk des Spieleentwicklens erlernen, das quasi als Aufsatz zu einem normalen äh, Informatikstudium gedacht ist. Das heißt, kommen auch Studenten aus anderen Universitäten zu Ihnen, um dann äh, sich entsprechend zu spezialisieren? Genau, richtig. Sie müssen einen gewissen Background mitbringen. Das heißt, technischer Background ist, ist extrem wichtig. Das heißt, äh, Mathematik, Physik und Programmieren sollte man auch schon sehr gut können. Äh, speziell Computersprachen wie C++ zum Beispiel sollte man schon beherrschen. Und wenn man das nicht kann, müsste man sich das äh, relativ schnell dann aneignen noch äh, vor dem Studium, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Was braucht denn die gaming vor allem für Fachkräfte? Naja, wir im Speziellen bilden jetzt Fachkräfte aus im technischen Bereich der Spieleentwicklung, das heißt Spieleprogrammierung im Speziellen, aber auch Game Design und Game Producing ist auch dabei, das heißt wir haben so ein, ein, ein, ein Drei-Säulen-Modell, Technik, Wirtschaft, Recht und Persönlichkeit und bei uns halt diese technische, die Programmierseite natürlich sehr stark im Vordergrund, aber es gibt dort genügend Bereiche. Also wenn ich denke, kann, ganze Computergrafik, künstliche Intelligenz, die ganze Technik hinter Massive Multiplayer, Online-Games zum Beispiel. Das sind alles Bereiche, da muss man wirklich sehr gutes technisches Verständnis haben, sehr gut programmieren können, um eben wirklich gute Spiele herausbringen zu können. Und die, unser Erfolg gibt uns recht, wir haben sehr viele Absolventen, die bereits jetzt in der in der Spielebranche tätig sind und daher ist unser Masterstudiengang ein toller tolles Sprungbrett in die Wirtschaft. Ähm, gibt es den Studiengang schon lange oder also ist, gibt es schon viel Erfahrung damit, wie der, die, äh, die ausgebildeten Leute dann äh, in der Gaming-Branche Fuß fassen beziehungsweise wo auch, vielleicht auch woanders? Ja, also wir haben ähm, uns gibt es seit 2008, das heißt schon lange genug, dass wir wissen, dass unsere Studierenden sehr gut unterkommen und sehr gut ankommen, nicht nur in in der Spielebranche, sondern auch natürlich dann äh, zum Teil in der Wissenschaft. Also heißt, als Forscher sind sie tätig, aber auch in sage ich mal spielenahen äh, Bereichen, äh, Firmen, die mit Computergrafik zu tun haben, aber nicht unbedingt mit Spielen zu tun haben kommen sie genauso unter. Ja, es sind einfach Top-Programmierer und haben überall sehr gute Chancen. Auch in Deutschland? Das heißt, äh, gehen ja. die dann auch äh, sozusagen aus Österreich weg? Genau, wir haben äh, zum Beispiel schon Absolventen bei Woga in Berlin, äh, bei Jaga und äh, wir sind auch Mitglied im Deutschen Gameverband zum Beispiel. und Daher kennt man uns und wir haben diverse Praktikanten auch, die schon äh, in Firmen geschnuppert haben, schon und dadurch sind wir schon sehr, sehr weit verbreitet und sehr gut bekannt. Und äh, die Firmen wissen auch schon, dass wir sehr gute Absolventen ausbringen. Und ja, das gibt einen sehr hohen Bedarf äh, insgesamt äh, für heute in der Gaming-Branche, beziehungsweise sagen wir mal für hochspezialisierte äh, Fachkräfte. Also gibt es so eine Art Fachkräftemangel auch? Ähm, ja, speziell Programmierer sind immer gesucht. Ja. Also speziell Programmierer sind in der Spielebranche, aber auch wie gesagt in anderen, anderen Bereichen sehr gefragt und dadurch haben alle unsere Absolventen eigentlich einen Job und kein, keine Probleme, irgendeine Stelle zu finden. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist ein tolles Sprung in die, die Gaming-Branche und die, unsere Absolventen finden meistens die, die wollen, auch wirklich einen Job, Beispiele, Firmen und kommen dort unter, sogar die meisten in Österreich. Also das, die Branche ist ja relativ klein noch in Österreich, und aber stetig im Wachsen. Und, ja. Andersrum gefragt, ist denn die äh, Begeisterung für den Studiengang äh, sehr hoch? Also gibt es viele, die sich für interessieren. Wie viele davon machen den Studiengang dann? Naja, wir haben derzeit ungefähr eine dreifache Bewerberanzahl an, äh, an, an Interessierten, die, die den Studiengang machen wollen, können aber nur ca. 15 bis 17 im Jahr aufnehmen. Ja? Das heißt, 45 Bewerber auf 15 bis 17 Studienplätze, also ungefähr dreifache Überbruchung. Wir können nicht alle nehmen, wir haben ein sehr striktes Aufnahmeverfahren, aber wer wirklich das machen möchte und wer ein gewisses Basis-Know-how mitbringt, der hat auch gute Chancen, dass er hineinkommt. Würden Sie sagen, es sollte mehr Studiengänge auch an anderen Universitäten, auch äh, vielleicht auch in Deutschland äh, geben äh, zu dem Thema? Ähm, durchaus, speziell jetzt die Spezialisierung auf äh, Programmierung gibt es nicht sehr oft, also es wird der ganze Spielebereich oft sehr gesamtheitlich gesehen ja, und nicht differenziert, was ich aus meiner Sicht ein bisschen ein Fehler ist, ähm, es ist durchaus bedarf da, dass man speziell jetzt in die, für die einzelnen Bereiche eigene Studiengänge anbietet, das heißt zum Beispiel Game Design auf ein eigener Studiengang, dann für, für Arzt einen eigenen Studiengang und für Programmierung einen eigenen Studiengang. Ähm, die restlichen Dinge kann man durchaus dann äh, spezialisieren, in gewissen Studiengängen dann vertiefend äh, auf die Thematiken eingehen, aber so also, die Technik dahinter, das bedarf schon sehr talentierte, technikinteressierte Studierende, dass sie sich dort weiter vertiefen und sich interessieren dafür und sich auch dann beschäftigen mit dem ganzen Thema. Ja. Das heißt, es sollte wirklich mehr Spezialisierung geben. Das heißt, die Universitäten sollten sich überlegen, biete ich einen Studiengang für einen Grafiker an, biete ich einen für genau. Programmierer an, für genau. Medienwissenschaftler? Genau, richtig. Ähm, was äh, würden Sie sich wünschen in, für die Studiengänge ähm, überhaupt, für ja, die Ausbildung für die Gaming-Branche? Ähm, was sollte noch gefördert werden? Was könnte Politik zum Beispiel tun? Ähm was könnte die Politik tun? Die Politik könnte zum Beispiel Firmen fördern, dass sie ähm, Lektoren an Hochschulen schicken, um aus, der, aus dem Nähkästchen zu plaudern und über ihre Erfahrungen zu berichten. Ja? Ähm, bei uns zum Beispiel kommen bei den Studierenden besonders gut an externe Lektoren, die aus, äh, Spiele, aus der Spielebranche kommen, aus Firmen kommen, die dort Spiele entwickeln und speziell über ihre Arbeit berichten und speziell auf ganz detailliert auf Themen eingehen, zum Beispiel in der Programmierung über Massive Multiplayer Online Games, wie programmiere ich sowas, welche Details, wo, wo, versteckt sich quasi, ähm, die Fehl, wo verstecken sich Fehler und wenn die Politik hier ein bisschen fördern könnte und Firmen animieren könnte dazu, dass sie das wirklich tun und dass sie auch was haben davon, ja, dann würde das allen helfen, glaube ich. Ja. Das heißt, die Firmen müssen animiert werden, auch sozusagen, <lacht> genau. zumindest zu werben für Firmen den Nachwuchs. Ein Firmenchef hat ja nichts davon, wenn sein Mitarbeiter dann in der Firma fehlt und an die Hochschule geht und dort unterrichtet. Ja. Davon hat jetzt der Chef an sich nichts. Die rechnen meistens. ja und aber man könnte es als Bedingung für Förderung äh, zum Beispiel formulieren. Genau. Das wäre eine, wär eine tolle Fördermöglichkeit. Ja? Gibt es ansonsten einen Flaschenhals, äh, den Sie sehen, was die Entwicklung äh, der Gaming-Branche oder auch der, ähm, ja, das, das Gebiet des Gaming betrifft? Flaschenhals. Ich meine, ich habe im Hinterkopf so ein bisschen auch an, an Breitbandversorgung gedacht, an äh, ähm, äh, ja, vielleicht andere Branchen, die entsprechend äh, äh, erstmal für die Wirtschaft attraktiver scheinen. Gibt, gibt es äh, sozusagen solche Arten von Problemen? Ähm, fällt mir jetzt konkret jetzt nichts dazu ein? Ähm, Immer, immer wieder Thema sind natürlich neue Hardware-Devices, ja, dass die zur Verfügung stehen. Wir haben zum Beispiel, jetzt unser Game Lab in Wien ist äh, sehr gut ausgestattet, aber wir haben äh, ziemlich große Anstrengungen machen müssen, dass wir zum Beispiel äh, Dev-Kits von aktuellen ähm, Konsolen bekommen. Ja. Und wenn die Firmen da ein bisschen motivierter wären, Hochschulen mit diesen Geräten zu versorgen, ja. Dann würden wir uns in der Ausbildung leichter tun ja? und es hätten wieder alle was davon. Ja? Was man in, im Hinblick auf Grafikprogramme oder auch äh, andere Sachen erkennt. Firmen versorgen genau. die Universitäten. Genau, genau Und daher kennen die ausgebildeten Leute nur noch das System. Genau, genau, genau. Und das gibt es halt in der, in, im hardware eher weniger. Aber das ist auch mit Kosten verbunden. Das heißt, da ist wieder vielleicht die Politik gefragt, Firmen zu unterstützen, so Förderprogramme zu installieren, dass wirklich Firmen aktiv. Unterstützung in die Hochschulen tragen ja? und dafür aber auch Geld bekommen von der Politik. Ja, ja äh, vielen Dank soweit. Wenn Sie noch was äh, auf dem Herzen haben, was äh, Ihnen besonders wichtig ist, haben Sie noch die Gelegenheit. Äh, ähm, wir sind seit Jahren auf der Gamescom und jedes Jahr wieder gerne hier und es ist wirklich ein tolles Umfeld. Und speziell ich nehme immer meine Studierenden mit und die freuen sich auch immer schon sehr darauf, dass sie ihren Spiel her zeigen dürfen. Wie darf ich jetzt noch einladen, unser um so ein Spiel zu spielen. Sehr gerne, das mache ich. Ich gucke mir das jetzt an und ähm, ja, vielen Dank Herr Hoffmann äh, aus Wien und ähm, ja, wir gucken uns jetzt das Spiel an. Auf neues Spiel, also New Game. ganz aufhören. Ja? ja genau, fast. So, also wir haben hier einen Puzzle-Plattformer. Mit dem linken Stick kannst du dich bewegen und mit A kannst du springen. Ansonsten, äh, schaue ich mal in der Gegend um und das Tutorial sollte dich eh okay. aufklären. So, ich hoffe, ich kann da drüber gehen. <lacht> Nein, kann ich natürlich nicht. <lacht> Das wurde jetzt entwickelt äh, von Studenten in einem genau. bestimmten Seminar oder ist genau. Das also wir hatten Arbeit? eine Lehrveranstaltung, das für unser Abschlussprojekt. Mhm. Ähm, in einem Semester haben wir das quasi implementiert, im Semester davor schon ausgearbeitet und designt. Ähm, und ja, es war halt ein Semester lang war ziemlich viel Arbeit drinnen und das war jetzt unser Abschluss, unser Vorzeigeprojekt. Das heißt, mehrere äh, Studenten können genau, das äh, ihres Studiums äh, vorzeigen, auch genau, natürlich damit ja. nachweisen, was sie Na klar, also wir waren zu viert in der Gruppe von unserer FH aus. Wir haben dann noch die Melody, unsere Grafikerin, dazugenommen von extern. Äh, aber ja, zu also, fünft haben wir daran gearbeitet und es ist hoffentlich das cool, Coolste draus geworden. Ne? Gut, es wird mir gezeigt, ich soll B drücken. Genau, ja. So, jetzt erklärt dir der Affe, worum es geht. Ja, der Affe zeigt dir jetzt unsere Teleportationsmechanik vor, wenn du die linke Schultertaste gedrückt hältst, das ist die hier, genau, das ist ein links Genau, gedrückt halten, dann friert jetzt der, der Bildausschnitt ein und wenn du jetzt zum Rand gehst und rausläufst, probier mal, dann kommst du auf der anderen Seite wieder rein. Ah ja. ja. Ach so, da konnte ich nicht durch, alles klar. Genau. Ja, das konnte ich noch nie. <lacht> Keine Sorge. So, nochmal. So. Kannst Wenn du jetzt ich das den, jetzt tour? Genau. habe ich nichts davon erstmal, ne äh, doch das funktioniert auch aber du kannst doch den, den Tipp lesen okay ich kann den Tipp lesen mhm. ah. follow me ja ach so ich gehe da runter mhm. genau okay das ganze funktioniert natürlich in alle Richtungen da. also mit oben und unten genauso wie mit links und rechts okay So sieht es natürlich nichts. Ich muss natürlich jetzt einfrieren und jetzt drüber. Genau. Ich <lacht> ja, habe möglicherweise verstanden. Ja. <lacht> so, das ist jetzt unsere Übersichtswelt, wo, wo du jetzt die einzelnen Level betreten kannst. Äh, bei uns in dem Spiel ist es so, dass du diese Zahnräder sammelst äh, in den einzelnen Level, damit du andere Level freischalten kannst. Ein bisschen Portal, aber ähm, anders, äh, ein, äh, ein bisschen andere Technik. Genau, ja. Also Wir haben uns ein bisschen an, an vielen Dingen inspirieren lassen. Die ursprüngliche Idee war halt, dass in den alten Jump'n'Runs gab es oft immer zwei unterschiedliche Kameras. Eben die eine, die dem Spieler immer folgt und halt mitgeht, wo er ist. Oder einfach die fixe Kamera, wo du einfach nur das ganze Level siehst. Und dann halt auch, wenn du links rausläufst, kommst du rechts wieder ja. rein und so. Und wir haben uns gedacht, hey, machen wir was Cooles und verbinden das irgendwie. Und dann ist das zustande gekommen. Also auf jeden Fall. Das habe ich so noch nicht gesehen, mal Ja, wir schreiben jetzt gerade noch alle unsere Masterarbeiten fertig und wenn, wenn, wenn das vollendet ist, versuchen wir dann das weiterzuentwickeln und hoffentlich auch rauszubringen. Also mir gefällt die Mechanik, das ist schon cool. Also ein bisschen Eingewöhnung braucht man, aber nach einer Minute geht das. Genau, ja. <lacht> So, ich habe jetzt das Problem, ich möchte jetzt gerne ausprobieren, was man alles Cooles machen kann. Ich habe jetzt gar keine Lust mehr, die, äh, die da zu lesen. <lacht> ja, kein Problem. Das ist schlimm. Deshalb sind sie auch nur optional, äh, so ab dem Zeitpunkt. So, okay. Ähm, ja, also wahrscheinlich mache ich jetzt so, schon was verkehrt. Was habe ich jetzt getan? Ähm, das ist der Pause-Modus, wenn du nochmal okay. drückst, die Taste hier, die rechte Schultertaste. Achso, genau. war ich weiß, was zu sehen? Genau, da kannst du ein bisschen rauszoomen und dir die Karte anschauen. Ja, okay. Und er zeigt dir auch an mit den Pfeilen, in welche Richtung noch Dinge zum Sammeln sind. Also, okay. über dir zum Beispiel sind noch zwei zum Sammeln. Ja, also so Top Raider-mäßig, wenn ich ja. dann diese... das auch in Gelb gehalten. <lacht> die Roboter, die sind prinzipiell böse, aber du kannst denen auf den Kopf springen. So Super Mario-Style. Ja, okay. Bubble Bubble. Ja, jetzt musst du überlegen, wie du da kommst. Nein, ich bin natürlich vorbeigesprungen. Das also macht nichts. <lacht> genau, der, der freie Fall ist natürlich auch möglich, ganz klar. <lacht> okay, das kenne ich wie gesagt ja dann auch schon genau. wieder vom Portal, ne, dass an, an ich die, ja. dass so ewig lange durch, durch die Portale falle, bis sich mir was Neues einfällt. Genau, ja. So. Genau, an der Stelle musst du springen und in der Luft den Modus anmachen. Ja, ich finde schön, dass man nicht gleich stirbt, wenn man ein bisschen daneben landet. Ja, das ist gut. Ja, Fallschaden gibt es nicht, aber Gegner sind dann doch recht tödlich. So, das funktioniert jetzt nicht. Doch. Genau, weil du kannst nur teleportieren, wenn die andere ja, Seite klar. nicht blockiert ist. So, jetzt muss ich doch wieder einen Hof hm? ja, Das war natürlich Blödsinn. Ah, ich kann aber noch da oben drüber laufen. Genau, ja. So, ich muss ja springen: springen, frieren, hüpfen. Sprengen, frieren, hüpfen. Okay. <lacht> <lacht> ja, du hast das ist schon raus jetzt. Perfekt. So, bis zum Zahnrad mache ich das, noch. Ne? Ja. Mal gucken, wo meine Leute jetzt sind. Ich <lacht> kann die Kamera stehen lassen, sie gefällt. <lacht> ja, Ja, super. So, möchte noch jemand? <lacht> Herzlichen Dank. Kein Problem, ja. Dankeschön.